unserem Dresdner Notfällchen aus dem Dresdner Tierheim entsteht, könnte man wirklich sagen, graue Schnauze sucht großes Herz. Schäferhund Gabor ist circa zehn Jahre alt, ist ein ganz netter Kerl, ruhig, besonnen, schon ein bisschen wackelig auf der Hinterhand, aber ansonsten gesund und wirklich sehr, sehr freundlich. Er sucht ein weiches Plätzchen, jemand, der Zeit hat, gutes Futter, kurze Spaziergänge. Mehr braucht der Gabor nicht, dann ist er glücklich. Also Schäferhund Gabor, unser Radio Dresden, September-Notfällchen. Sucht eine neue Familie.